Hey Leute und Willkommen bei Marfly Gaming, wir spielen heute kein Loil, da ich gestern eine Rustmaschine bekommen habe und Ich ein wenig zu viel zu tun hatte an dem Tag um aufzunehmen, da eine Loil-Folge immer sehr viel Zeit beansprucht, da ich zwei, drei, vier Runden spielen muss, bis ich eine gute Runde bekomme, das Zimmer, zwei bis drei Stunden Da muss ich einfach noch eine Stunde schneiden, das sind dann, sagen wir, vier bis fünf Stunden Arbeit Plus das Rennen alles, das hatte ich einfach gestern nicht genug Zeit für Deswegen spielen wir heute ein ganz neues Spiel, nämlich The Elder Scrolls Legends. Das ist ein Kartenspiel von Bethesda. Das Spiel ist in der Beta und ja. Was haben wir hier? Wir spielen mit einem Standarddeck, Deck, den wir vom Spiel zur Verfügung bekommen haben. Da ich selbst noch nicht so viel Erfahrung habe, nehmen wir das einfach mal fürs Erste. Ähm. Packen die beiden einfach mal weg. Ja, das Spiel hat ein paar Besonderheiten. Unter anderem gibt es zwei felder links und rechts auf den rechten feld das ist das sogenannte die sogenannte Schattenreihe bekommen die kreaturen dieses spiels für eine runde stealth das heißt er kann sie nicht direkt angreifen und auf das linke feld ist ein ganz normales spielfeld dann dadurch dass er anfängt und wir jetzt weiter sind haben wir hier dreimal lexier des magikas magika das ist unsere Mana, das ist sozusagen unser Coin. Wir können damit und dann können wir einmal pro Runde einsetzen und uns damit dann halt einmal an das so also was wir auch direkt machen werden. Wir werden ihn hier mal auf diesem Feld spielen, damit wir sein Minion nicht so kaputt hauen können. Und ja, das ist also, ich finde, dadurch hat man das ist besser als ein Haarstone-Gerät, weil dadurch hat man halt dreimal ein, ein extra mana damit kann man den tempo rückstand dann wieder einholen sogar überholen eventuell wenn man es gut spielt Und ja der gegner scheint auch mit dem standard deck zu spielen aber ein anderes Ich glaube dass unser deck sein deck ein wenig countert. ich bin mir da natürlich nicht sicher weitere besonderheiten das Spiels sind einfach das runensystem system hier gibt es man hat fünf runen die bekommt man jedes mal wenn man fünf leben verliert also bei 25 20 15 10 und 5 bekommt man jeweils dann eine karte gezogen der haut da an wächter raus interessant Können wir da was tun ja, wir können den fesseln nächste runde können wir dann unsere kreatur verstärken aber das will ich eigentlich gar nicht hm. Weil die trotzdem dann daran stirbt Ah, die ist ganz gut. Ach, wir kriegen natürlich Mana, aber da können wir uns unseren Decks hier benutzen. Den hauen wir hier rein. Ja, was gibt es noch? Eine zusätzliche Mechanik zu diesen Runen gibt es, nämlich... Ah, hier haben wir direkt eine Karte Prophezeiung. Das ist halt eine besondere Eigenschaft, die eine Karte haben kann. Wenn man durch eine Rune eine Prophezeiungskarte spielt, kann man die für 0 Mana spielen und das sofort, also... Sagen wir der Gegner hat drei Minze auf dem Feld mit eingreift an und macht eine Rune kaputt und du siehst dann eine Karte, bekommst die eine Prophezeiungskarte, dann kannst du diese sofort spielen, bevor er weiter angreifen kann. Das finde ich richtig cool gemacht, um ehrlich zu sein. Und ach, pass auf, hier können wir direkt mal coin und hier unseren Wächter einsetzen. Vielleicht sind diese dreimal ein Mann oder so sogar etwas zu viel, ich meine ich konnte mir hier jetzt echt einen vorteil aufbauen da kann man auch nichts gegen sagen also dieser vorteil ist schon recht gut und zurück zu professei und kann man halt direkt spielen und da sind ein paar echt coole karten bei oh, der macht so der verstärkt sein komplettes feld das ist eine weitere mechanik die ich fast vergessen nämlich die feldkarten oder wie nennen die das Unterstützungskarten die geben halt ein Feld Buff der vom ganzen Feld und bestimmten Minions betrifft und ja das ist jetzt für mich ein echter Nachteil aber hiermit kann ich jede Runde aber wenn ich zwei Zauberkarten spiele dann kann ich eine Runde ziehen wenn ich es richtig verstehe ähm pack ich mal auf die seite und greife ihn einmal ins face an und um habe ich eine runde kaputt gemacht also bekommt er eine karte zum glück hat er keine prophezeiung das freut mich natürlich ist immer gut wenn der gegner sie nicht bekommt und sehr traurig wenn er eine brutale dings bekommt eine brutale prophezeiung auch oh, hier will er der karte holt er sich zwei meiner karten das ist gut für ihn schlecht für mich Okay, so aber eventuell kann ich, wenn ich mit seinen letzten Atemzug, sein Death Rail sozusagen, mache ich einmal drei Felt Damage. Ich greife aber trotzdem. ich eine Fähigkeit? Nein, okay, ich greife Felt ihn einfach. an. Ich hoffe, es trifft den hier jetzt. Es trifft natürlich sein Gesicht, das. lucky da kann ich nichts tun. Was hat das für eine Fähigkeit? Ist hier ein Kater, spiele? Ach, ich gehe mit gleichen gegner fesseln Okay, jetzt spiele ich den mal. Ich Fessel ihn, damit er damit nicht angreifen kann. Beschütze so ich mich. Die Karte werde ich um welches zu sein noch nicht spielen. Ja, und dann greife ich ihn noch an, kriegt das von noch eine Karte, aber nehme ich jetzt mal einfach in Kauf. Mich nervt echt seine Verstärkungskarte. Ich glaube auch nicht, dass ich in diesem Deck eine Karte habe, womit ich das zerstören kann. Ich kenne das Deck, weil ich spiele noch gar nicht. Ich spiele es gerade zum ersten Mal. Okay, nein, zum zweiten Mal, nicht zum ersten Mal. Aber ja, ich weiß noch nicht mal, was alles drin ist. Ich hätte mir jetzt mal vorher durchlesen sollen, alles, alles auswendig lernen sollen, aber ich bin nicht ja hier so ein YOLO-Typ. Okay. So... ein gegner zwei schaden zu das ist perfekt frage ist auf wen wende ich das an früher war ich ein ab das auf Hä, wieso habe ich das jetzt nicht bekommen ach mein gegner das heißt der hero Oh nee, alter das fuckt mich jetzt ein klein wenig ab das fuck mich jetzt ab das ist jetzt echt hässlich. Dann hätte ich noch auf der anderen Seite spielen können. Hat dumm gelaufen. Hm, was ist für mich gefährlicher? Dieser hier ist eindeutig gefährlicher. Den mache ich mal direkt kaputt. Und mit dem werde ich nicht angreifen, weil er stirbt einfach zu denen. Eventuell greift er mich ja ins Gesicht an, dann, dann kann ich ihn mit meinen 4-2 danach kaputt machen. So behalte ich dann meinen 2-3er. Weil wenn ich da den da treten würde ich ja beide Minion verlieren. Und das ist nichts gut, nichts gut, oh. Die Karte hat auch einen interessanten Effekt. Jedes Mal, wenn er damit angreift, bekommt man hier zwei extra Schaden. Von Ego, egal was er angreift. So bei Minion oh was zur Hölle was zur Hölle okay aber das ist gut für mich das heißt face an ja nicht unbedingt gut aber ist es auch nicht schlecht <lacht> so zwei schaden zu das gefällt mir so was kann der der fügt eine random karte drei schaden zu wenn er stirbt moment mal kann ich nicht dann ich mache ihm zwei schaden er den da rein dann spiele ich ihn hier das kann der oh, kann ich eine karte ziehen aber noch trotzdem für diesen zug ich hoffe dass er Mache ich das ja das mache ich ich opfere ihn dann Schaden. Okay, perfekt. Oh, perfekt. perfekt. Damit habe ich durch Glück ein ganzes Feld geklärt Ich spiele den hier hin, damit der... Oh mein Gott, und nächste Runde habe ich den brutalen der Facker 7000 auf dem Feld, Alter. Diese Karte habe ich so oft abgefuckt. eine fähigkeit das ist eine weitere Mechanik, nämlich Dieb. Ein Zug bedeutet erstmal, wenn er Schaden macht, bekomme ich den Schaden als Leben dazu. Okay, lauter zwei Karten rauf. So, aber zuerst denke ich mal, dass ich eine Karte ziehen werde. Wie trade ich das? Ich trade das gar nicht. Doch, aber ich ziehe zuerst eine Karte. Oh mein Gott, was zur Hölle. Krass, ich wusste gar nicht. Ach, stimmt, die Karte habe ich sogar ein Deck extra reingepackt. Oh, ich habe mich verrechnet. Jetzt habe ich keine. Jetzt habe ich nicht genug. Oh nee, Alter. In der richtigen richtig boostet. Ich bin so boostet, ich kann nicht mal matte alter. Hä, ja, aber hat die nicht 2 gekostet? Die hat 4 gekostet, ich dachte, die kostet 2, aber nein, die hat plus 2, 2 gegeben. Oh je, oh je. Bei mir läuft gerade nicht so. Aber... Diese Karte hier wird wahrscheinlich dann das Spiel besiegeln. Der ballert hoffentlich beide rein. Oh, der hat einen Wächter. Warum ballert er die denn da rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich überhaupt nicht. Oh, wegen diesem einen Fehler verliere ich die Runde jetzt noch, oder was? Das ist echt gut möglich. Das ist gut möglich. Ich bekomme nicht mal eine Prophezeiung. Oh shit, Alter. Jetzt habe ich Schmerzen. Und ich bekomme nicht mal einen Wächter. So, was kann ich tun? Ich kann gar nichts tun. das sind wie viel Schaden? 5, 9, 11, 15 Schaden. Ich überlebe die nächste Runde noch. Oh mein Gott. Ich überlebe die nächste Runde. So, jetzt hoffe ich mal, dass er mich nicht umbringen kann. Aber dann kann ich ihn wahrscheinlich umbringen. Kann ich ihn umbringen? Na, ja, kommt doch an, was er spielt. Braucht auch nur ein Damage, ein extra Damage, und hat er gewonnen. Weil ich so einen dummen Fehler gemacht habe. Was? der macht sein damage auf ein minion damit hätte er mein face angreifen können dann hätte er gewonnen der hat mir gerade den sieg geschenkt glaube ich der hat mir den sieg geschenkt ach also nein hatte gar nicht nicht den sieg aber oh oh, das ist richtig gut oh ja das ist grad richtig gut dass ich die bekommen habe. So, was kann ich tun? Ich kann eben drei Schaden. Oh, ist das ein Wächter? Nein, das sieht nur Karten. Das ist gut. So das sind drei Schaden. Dann habe ich hier noch mal zwei Schaden. Das sind fünf Schaden. Hier noch mal zwei Schaden. Und damit kriege ich einen Schaden zu, habe genug Mana. Ja, das habe ich. Damit habe ich doch gewonnen, oder nicht? früher war ich ein abenteuer zwei damage hiervon bekommt er auch noch mal zwei damage. Oh, auch zum glück hat er keine gute Beschwörungskarte bekommen und hiermit bekommt er einen todesstoß Krass, den habe ich gerade noch fertig das war ein wenig knapp aber ich habe es geschafft trotz fehler so, wenn man dreimal gewinnt, bekommt man immer eine Belohnung wie ein Hearthstone, aber hier sind die Belohnungen ein wenig anders aufgebaut. So, erstmal, ich glaube, wir sind in der Elo aufgestiegen, perfekt. Wir sind nun Rang 11, wenn ich mich nicht irre. Oder Rang 10, sowas schon, ich weiß nicht. So, und das ist jetzt unsere Belohnung. Dafür, dass wir drei Mal gewonnen haben, kriegen wir einmal hier eine Karte. Ähm, oh, die Karte ist nicht schlecht die bekommt bei jedem Zauber einen Angriff und ein Leben dazu. Wir kriegen 25 Gold, das ist auch schon mal mehr als ein Hearthstone. Dann bekommt ihr einfach 15 Gold mehr für drei Siegel eine extra Karte. Und die Kartenpakete kosten genauso viel. Wir kaufen uns jetzt noch ein paar Pakete. Genau zwei. Wir haben auch noch zwei im in Inventar. Das heißt wir können dann gleich vier Pakete aufpacken. Die zwei habe ich mir extra aufbewahrt. So, es gibt auch Arena-Tickets, aber die können wir noch nicht spielen, weil wir noch nicht das entsprechende Level haben. Beziehungsweise man muss die Kampagne spielen. Das ist ein Ach, oh, man kann hier sogar gleich mehr. Oh, das ist ja richtig Luxus. Das ist richtig Luxus. Man kann hier zwei Pakete auf einmal kaufen. Das gefällt mir. Es gibt nämlich, ich zeige es gleich noch ganz kurz. Erstmal zurück. An Spielen gibt es nämlich einmal die Kampagne, dann gibt es Übungskampf, das ist wahrscheinlich auch gegen AI genauso wie die Kampagne. Dann gibt es bei Versus -Kampf gibt es einmal gewertet und ungewertet. Und dann gibt es zwei Arena-Sorten: einmal die Solo-Arena, das ist gegen KI-Gegner, und die Versus Arena gegen normale Menschen als Gegner. Die Versus Arena gibt natürlich mehr Belohnung, sage ich mal. Denke ich mal, ich weiß es natürlich noch gar nicht. Ja, packen wir dann mal die Pakete aus, ne? Im ersten Paket haben wir. Eine Rare Karte. Die ist sogar Gold. Ich glaube, das ist, ist was besonderes. Ich weiß gar nicht. Ich glaube die sind alle Gold in den Spielen, oder oh, doch nicht. Oh, es scheint wohl echt eine goldene Rare karte zu sein. Nicht schlecht. Dann haben wir hier eine ich finde die ganz okay. Da kriegen wir noch ein Spiel. Wenn die stirbt, noch eins dazu habe mich an eine karte von hearthstone hier haben wir eine grüne karte ähm, wenn wir die beschwören, bekommen alle gegner alle Gegnerische kreaturen minus 1 1 in, in dieser reihe ich denke mal wenn wir damit ein gegner mit ein leben treffen stirbt der. vielleicht bleibt er auch mit 0 leben nein das macht keinen sinn das ich da ja, die ist ganz okay Von die stats her eine 5 3er karte das ist ein aggressiven deck auf jeden fall nice dann haben wir hier eine was kann die Ah, wenn die nächste Karte, die wir ziehen, eine lina Karte ist, dann bekommen wir bekommt er zwei Leben dazu und wird zum Wächter, das ist auch gar nicht so schlecht für drei Mana. So, was kann die hier? Ähm ah, die Karte, die hat mich so aufgefickt. Wenn man die mit einer Waffe ausrüstet, dann bekommt er drei Angriffe extra dazu von sich selbst. Das ist echt stark und 2 Mana 2,2 ist auch gar nicht mal so schlecht öffnen wir mal das nächste Paket oh hier yeah, direkt zwei leuchtende Karten ah das waren Rare Karten ich verstehe die leuchten also in der Farbe die sie sind yep da sieht man ja schon vor was für Karten egal hier eine normale Karte Oh, die Karte ist nice, aber ich glaube, die habe ich schon zweimal und man kann die, glaube ich, nur zweimal im Deck packen. Ich weiß es gar nicht genau. Hier die Rare-Karte. Eine goldene. Ich glaube, alle Rare-Karten sind Gold. Kann das sein? Da ich mich da jetzt. Gibt verbündete Kreaturen in einer Reihe in diesem Zug plus 2. Oh, das ist gut für ein Massendeck. Ein bisschen für ein Zoo-Deck. So, die kostet 0. 0 Mana ist schon mal nice und gibt eine Kreatur-Schutzschauber. Nicht schlecht schutz zauber ist ähm, die war ein schild also die können halt einmal keinen schaden bekommen füge eine kreatur drei schaden zu für ein das ist nice das ist echt sexy was das gepanzerte war ja, damit kann man eine kreatur weg da geben ist auch nicht schlecht öffnen wir das nächste paket so hier haben wir nur eine rare Karte drin leider ist ja kein Problem, ist ja kein Problem. Okay, also sind nicht alle Karten Gold, sondern besondere Karten sind scheinbar Gold. sind, so, sind dann wertvoller als andere, denke ich. Gibt eine Kreatur in diesem Zug, 0,4 für 0 Mana. Na, ist nice, das ist nice, da kann man gut traden mit. Und die kostet nichts. Ah, die Waffe ist ganz okay für 2 Mana, 3 Angriff, nicht schlecht. Oh, die Karte ist schön, die ist schön, aber ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal aber nice nice. Dann füge ein Kreatur einen Schaden zu und ziehe eine Karte, falls sie überlebt, auch nicht schlecht. Er füge allen allen anderen Kreaturen in dieser Reihe einen Schaden zu. Das ist nice, auch wenn das meine eigenen wahrscheinlich treffen, aber trotzdem nicht schlecht. Ist halt ein guter Counter gegen Massendeck und unsere Rare Karte, gierige Aska ja, <lacht> was ein Name. Ähm aber ah, wenn in diesem Zug eine Karte der Kreatur zerstört worden hat, die halt dann ist das halt ein 5-4er für drei Mana, das ist echt stark, das ist echt stark. Die Karte ist krass. Das ist dafür, dass nur eine Rare Karte ist, nicht schlecht. So, öffnen wir mal die erste hier. Ja, die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Normalen Rechte mit 2-3. Ein Mann, ein 2 ist auch nichts besonderes. Aber hier gibt es noch die Klasse, das ist halt ein Tier, das heißt in einem Tier, der kann man die dann halt benutzen. Die Karte für 7 Mana und 8,8, das ist ziemlich stark, würde ich mal sagen, nicht schlecht. Ähm, während die, ach, damit kriegt man ein extra Mana, solange die ein Leben ist, auch ganz gut. Hier eine Professorung, vertreiben. Das ist gut, dass ich die Karte bekommen, weil in Tutorial konnte ich auswählen, diese Karte oder einen Minion und ich habe halt den Minion genommen. Aber nicht schlecht, also bekommt man die Karte trotzdem irgendwann, das gefällt mir. Ich dachte, dass ich die Entscheidung permanent darunter leiden werde. War nicht der Fall. Und hier noch eine Karte: Ein 1-5 Stormangriff, aber für 3 Mana. Ich weiß nicht, ist ganz gut gegen ein Massendeck. Ansonsten, ja. Trotzdem ganz okay. So, das war's mit meinen ganzen Pakete. Das war's auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft das Spiel. Ich werde euch den Link.